Hallo Freunde der Virtual Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute mal kein Gameplay, sondern ein kleines Unboxing und ja, ich bin echt froh, dass ich hier sagen kann, ich habe ein Merchandise-Paket bekommen von Resolution Games, das sind die Demiomacher und ja, es ist eigentlich eine ganz witzige Story, warum wir das Spiel überhaupt testen durften. Ähm, ich habe ganz viele englischsprachige YouTube-Kanäle vorab gesehen, die die Mute getestet haben, testen durften und äh, vorab auch zeigen durften. Und da habe ich bei Twitter einfach mal gepostet, äh, "Und wie sieht es mit den deutschen VR-Youtubern aus und habe dann auch ein paar Leute verlinkt. Und äh, ja, dann haben wir Kies bekommen, der Chris Reality, der Hoshi82, der Patrick von die Zugstube und meine Wenigkeit. Und äh, ja, wir durften das Spiel dann an Release-Tag direkt zeigen und äh, ja, haben dann auch gleichzeitig noch ein Merchandise-Paket jetzt bekommen. Also vielen, vielen Dank Resolution Games. Ähm, ja, ist auch nicht selbstverständlich und ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe mal grob auf Fotos von den anderen gesehen, was so drauf ist. Äh, oder drin ist, aber äh, ja, jetzt packen wir das Ganze mal aus, ich bin gespannt, wie es ist, ich weiß auf jeden Fall, um was es sich ungefähr geht, so, ich packe das jetzt erstmal hier so raus und äh, ich sehe schon den Dimio, Schriftzug hier, ja? <lacht> jetzt mache ich die Folie noch weg, so und äh, ich kann hier jetzt auch mal ab und zu mal umschalten hier. dann sehen die Leute auch mal äh, die ganze Pracht. Die, die Folie packe ich das auch erstmal weg. Die brauchen wir ja nicht mehr. Äh, so jetzt haben wir hier miu Und jetzt packe ich mal aus hier. Oh noch mehr Folie. echt cooler Karton. Und jetzt habe ich hier eine kleine ja einen kleinen Brief. Hi Tupac VR, are. are you ready to set the Mad Elven King free or die trying? Demiu is now available on Oculus Quest and Steam. See you in the Dungeons soon, best Amber Marketing Manager. Ja, dank der Amber haben wir auch die Keys bekommen und das Merchandise-Paket, also Dankeschön, Amber. Oh, eine echt coole Karte. Glänzt auch schön. Cool, gefällt mir. So, noch mehr folie weg aber wir könnten auch mal so ne? <lacht> so das sieht ja cool aus das sieht cool aus gefällt mir jetzt haben wir hier erstmal so ein introductory booklet ah die kenne ich auch aus dem spiel hier die figur Kleines, kleine Story hier, Geschichte zum Spiel, natürlich auf Englisch, aber trotzdem cool. Und hier sehen wir die ganzen, ganzen Karten, die man äh, freischalten kann ähm, bei den verschiedenen Charakteren. Hier haben wir den Bogenschützen oder die Bogenschützin. Ne? Hier haben wir die ganzen Karten, die wir so, so benutzen können oder die wir am Anfang haben, würde ich jetzt mal sagen. Hier haben wir den Assassinen. Den Guardian. Quasi der Krieger. Und hier kommt der Zauberer. Friends and Foes. Also Freunde habe ich da noch nicht gesehen, muss ich sagen. <lacht> Außer mit den äh, Leuten, wo man dann so ein bisschen äh, ja, mit durch den Dungeon zieht. Ne? Das sind dann natürlich Freunde. Hier haben wir die Lampen, die wir kaputt machen können. Dann äh, passiert natürlich immer was, ne? ob Feuer, Eis oder äh, Gas, äh, Giftgas dann austritt und äh, den, den Gegnern dann Schaden macht. Und natürlich auch den äh, Mitstreitern, Ja, da muss man auch vorsichtig sein. Hier haben wir unseren äh, allseits beliebten Würfel. <lacht> Wow, echt cool. Also ich zeige das jetzt mal mit der anderen Kamera. Kann man vielleicht noch, noch besser erkennen dann. Richtig schön gedruckte Figürchen. Mega, sieht richtig gut aus. So ein bisschen lackiert. Hier unten auch mit, Dimiu. <lacht> so, haben wir den. Was haben wir denn sonst noch hier? Da versteckt sich noch einer. Wir haben auch noch mal so einen so einen Bösewicht, ne, den wir aus dem Dungeon kennen. Da sieht alles aus als ob es wirklich aus einem 3D-Drucker kommt, würde ich jetzt mal vermuten. Ha, die Red. <lacht> Ach, sieht richtig cool aus, auch sehr, sehr de detailliert, finde ich. Bisschen kleiner gestaltet, aber trotzdem nicht weniger detailliert. Kann ich gleich vielleicht noch mal mit der anderen Kamera zeigen? Dann haben wir hier. Das ist der, den wir am Anfang treffen. Ne? Also der ist uns, glaube ich, nicht böse gesinnt. Aber auch sehr cool mit der Laterne hinten dran. Zeige ich euch auch gleich nochmal in der großen Kamera. Wir haben einfach nochmal irgendwelche Sticker. Die zeige ich euch jetzt wirklich mal mit der anderen Kamera. Ability Cards, okay. Das sind für mich jetzt irgendwelche Aufkleber eher, würde ich mal sagen. Aber cool, sieht, sieht cool aus. So, was haben wir hier noch? Ein kleines Säckchen, Demio-Säckchen. Wow, ganz vielen tollen, tollen Würfeln, Schadenswürfeln und wahrscheinlich Bewegungswürfel, wie weit man gehen darf. ist denn noch was da drin ich muss jetzt ich muss jetzt erstmal echt mal schauen jetzt bin ich oder war es das ich denke das war es ne? ja es versteckt sich nichts mehr drunter ja aber echt cool und ist ja auch, auch nicht selbstverständlich dass man äh, sowas bekommt und äh, ich kann mir schon vorstellen dass ich äh, das paket hier mal verlosen werde ich gucke mir das jetzt noch mal genauer an und äh, ja, vielleicht mache ich dann eine Verlosung äh, drum, wenn es da wirklich Fans für gibt, ja, die da äh, richtig drauf abfahren auf sowas. Ähm, ja, schreibt mir einfach unter die Kommentare, ob ihr euch ein Gewinnspiel dazu wünscht, äh, ob ihr da was mit anfangen könnt und äh, ja, dann schaue ich einfach mal, ob ich das jetzt äh, verlosen werde bald. Also ich finde es äh, echt ein richtig tolles Set und äh, ja, wer Fan von solchen Games ist, von so Tabletop Games, ähm, ja, der wird mir hier mit Sicherheit auch seinen Spaß haben. Von daher äh, würde ich sagen, einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn es genug äh, Leute sich wünschen, ähm, so ein Paket zu Hause zu haben, ja. Dann haue ich eventuell mal ein Gewinnspiel raus zu dem Teil hier. Und ja, ich bedanke mich jetzt beim, äh, zu, bei euch fürs Zuschauen. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.